Ja, liebes Team, zu dem Framing in Schulbüchern. Ähm, ihr habt euch ein Feedback gewünscht zu eurer Präsentation und das würde ich euch ganz gern geben. Inhaltlich ist es auf einem sehr, sehr guten Niveau. Es ist sehr gut nachvollziehbar. Es ist, geht weit über eine klassische Schulbuchanalyse hinaus. Und es ist euch gelungen, an genau den richtigen Stellen die Nadeln zu setzen und dann auch das äh, entsprechende Fachvokabular äh, einzusetzen. Das Einzige... Und da sage ich euch wahrscheinlich jetzt nichts Neues, ist, dass die Aufnahmetechnik noch den ein oder anderen, ähm, ja, die ein oder andere Verbesserung äh, bieten dürfte. Das ist natürlich aber mit Investitionen verbunden. Und das kann ich euch nicht ankreiden. Das ist einfach nur ein Tipp ähm, für euch, wie ihr die Qualität noch einmal auf eine ganz andere Stufe heben könnt. Und das soll es aber von meiner Seite gewesen sein. Es war eine sehr gute. Präsentationsleistung, die absolut nachvollziehbar war, auf einem Niveau mit den anderen Präsentationen im Kurs, die auf einem sehr hohen Niveau waren. Insofern bleibt mir eigentlich nur noch mal ein Dankeschön zu sagen an euch und ich hoffe, dass ihr mit Gewinn aus der Produktion herausgegangen seid und aus dem Seminar. Also bis dahin ganz herzlich, Alexander.